Wir alle kennen sie, die klassischen guten Fun-Racing-Games, mit denen man schon damals viel Spaß hatte. Aber dadurch, dass die Spiele so erfolgreich waren oder immer noch sind, gibt es viele Klone der Spiele. Die Firmen, die die Spiele entwickelt haben und verkauft haben, sagen natürlich, das sind keine Klone. Aber in Wirklichkeit sind es eigentlich Klone. Aber wer würde sich ein Spiel kaufen, wo drauf steht? Super Mario Kart-Klon. Und Nintendo wird das auch nicht durchgehen lassen. Aber wie schon gesagt, gibt es halt viele Klone des Spiels Super Mario Kart. Und wir haben heute für euch die Creme de la Creme und zwar Dreamworks Superstar Karts mit Z statt ein S. Da Karts ja eigentlich mit S geschrieben wird. Aber ja, bei diesem Spiel kann man auch nicht von Qualität reden. Das Spiel erschien damals am 18. November 2011, ungefähr drei Jahre nach Mario Kart Wii. Also das heißt, es ist sozusagen ein Klon, oder? Ja, eigentlich schon. Aber schauen wir erstmal ins Spiel rein. Okay. Der Titelscreen sieht ja noch ganz normal aus. Es gibt als Spielmodi Rennen und Schlacht. Sonst gibt es nur noch Optionen mit nicht sehr viel Auswahl und die Credits. Aber wer bitteschön braucht die Credits? Bei Rennen gibt es die Rennserie, die man fahren und gewinnen muss, um neue Charaktere und neue Strecken freizuschalten. Es gibt dann noch Einzelrennen, wo man eine Strecke seiner Wahl fahren muss. Und Herausforderungen, die einfach keinen Spaß machen. Die Zeitrennen sind ja einfach Zeitrennen. Also fahren und schauen, wie schnell man ist. Man kann 50ccm, 100ccm und 150ccm auswählen zum Fahren. Wer hätte es auch gedacht, ist ja nicht so, als gäbe es das auch in Super Mario Kart. Sonst gibt es noch die Spiegelrennen, wo man die Strecke rückwärts fährt. Wer hätte es gedacht? Als erstes hat man den Wind Cup freigeschaltet. Mit Schreck, -Sumpf, Madagaskar und Dracheninsel. Also die Strecken des Cups. Die Charakterauswahl ist am Anfang auch nicht so groß. Sie besteht zum Beispiel aus den Esel aus Shrek, Skipper aus Pinguin aus Madagaskar, Hicks von Drachenzimm Leichtgemacht, den Löwen, dessen Namen ich vergessen habe, den Alien aus Monsters vs. Alien und. The I ain't the in the ja, Shrek gibt's auch. Die Strecken sind eigentlich auch ganz gut designt und machen Spaß zu fahren. Besonders die Madagaskar-Strecke. Sie macht wirklich am meisten Spaß. Bevor man eine Map startet, sagt King Julian: "Grüße an dich, immer etwas zur Strecke, was ab und zu mal dazu passt, aber auch viele Flachwitze enthält. Auf der Strecke Shrek-Zoom sagt er zum Beispiel dann immer, brumm brumm, bevor eine Runde startet. Das Spiel hat keine wirkliche Story, man muss halt einfach fahren und ein paar Rennen gewinnen. Es gibt auch Itemboxen, in denen man verschiedene Items finden kann, die man als Schild benutzen kann oder andere damit abwerfen kann. Man kann auch Stunts machen, aber kein Plan wie. Da steht irgendwie mit der Stunt-Taste. Aber was ist die Stunt-Taste? Die Synchronstimmen der verschiedenen Charaktere hören sich hier in der Charakterauswahl gut an, aber im Spiel. Genau sowas hatte ich auch mal! Was zum Ist das? Das ist ja schlechter als das Audio von. Okay, das Im Spiel macht man eigentlich immer dasselbe. Und verbuggt ist es auch noch. Die Strecken sind auch vollgepackt mit Sternen, die für eine komische Spezialattacke da sind. Jeder Charakter hat seine eigene Spezialattacke. Die Strecken sind auch einfach nur vollgepackt mit Booster-Tracks die das Spiel irgendwie schwer machen. Die CPUs sind auch einfach nur scheiße und so schnell, dass man sie kaum überholen kann. So das war's dann auch mit den Rennmodus und jetzt kommen wir zum Schlachtmodus. Wie? Was? Man braucht andere Leute, um ihn zu spielen? So das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Wir hoffen es hat euch gefallen und habt ihr auch mal so schreckliche, okay der Weg jetzt, jetzt nicht gut, Spiele gespielt? Wenn ja, welche? Schreibt es in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Und noch liebe Grüße an Evil Chicken. Und danke an Shakai Guy.